Ich habe ganz lange den Google-Reader benutzt, äh, aber noch lange bevor der dicht gemacht wurde, habe ich ihn auch schon wieder aufgegeben. Äh, Feed-Reader, die liegen irgendwo noch in der alten Form. Du gehst zu der Information statt, sie kommt zu dir und du schaust dir eine riesige Sammlung an und dann wählst du was aus. Mir gefällt es aber viel besser, dass die Informationen mit einer Referenz zusammen zu mir kommen und äh, dann kriegst du eine Message und wirst in eine Diskussion reingezogen und findest plötzlich Serendipity, äh, unheimlich viele Sachen, die du gebrauchen kannst für das, was du gerade tust oder die später gebrauchen kannst und so weiter. Und äh, ich habe keine Angst mehr, dass ich irgendwas verpassen könnte, mh, denn ich verpasse ja sowieso 99,9 der Realität. Was für mich und für mein Leben und für meine Arbeit wichtig ist, erfahre ich auch ohne Hamburger Abendblatt oder ohne Fernseher und ohne Feed-Reader.